Hilfe BigBlueButton! Ein Teilnehmer hat sich nicht stumm geschaltet. Ein Teilnehmer hat sich nicht stumm geschaltet und verursacht dadurch eine unangenehme Geräuschkulisse. Zunächst einmal können Sie natürlich den Teilnehmer auffordern, sich stumm zu schalten. Dies stört jedoch häufig den Fluss der Konferenz und manchmal reagieren die Teilnehmer trotzdem nicht. Um die Geräuschkulisse diskret zu beenden, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Als Moderator können Sie einfach auf den Namen des Teilnehmers klicken und auf Teilnehmer stummschalten drücken. Auch wird Ihnen unter dem Einstellungssymbol links die Möglichkeit gegeben, entweder alle Teilnehmer oder alle Teilnehmer außer dem Präsentator stumm zu schalten. Noch einfacher! Und noch schneller funktioniert folgender Trick. Jeder, der spricht, wird oben links angezeigt. Mit einem einfachen Klick auf den erscheinenden Namen wird die Person ebenfalls stumm geschaltet.